Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Homebrew-Folge. Und in dieser Folge stelle ich euch wieder drei wirklich feine Homebrew-Spiele für den Gameboy vor. Ich hoffe, ich habe so einen einigermaßen guten Mix zusammengestellt. Es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel dabei. Es ist eins, was etwas bisschen erzählungsgetrieben ist und ganz am Anfang ein ganz besonderes. Und warum das so besonders ist, das zeige ich euch gleich, wenn ich das Spiel starte. Viel Spaß! So und fangen wir an mit Black Castle und das Spiel ist ein besonderes Spiel und zwar wegen dem Entwickler. Und zwar ist das der gute Andreas, der auch in äh, diesen Kommentaren ab und zu mal unterwegs ist und der Name User 0x7f. Das muss ich gerade zu gegebenerweise ablesen und das ist ein wunderbarer Homebrew Entwickler für den Gameboy. Boy. Ähm, manche kennen die vielleicht schon durch das Spiel Genesis, was derzeit ja vorbestellbar ist in einer physischen Version. Äh, verlinke ich euch natürlich unten, wo ihr das bekommen könnt. Auch das konnte ich schon spielen, weil ich da so eine Art Presseversion bekommen habe und das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ich will das erstmal in der äh, Fraktion Premium Gameboy Homebrew besprechen, wenn es da wirklich physisch da ist, damit ich euch auch mal die Inhalte zeigen kann. Und er hat mir auch sogar schon äh, eine Beta-Version eines zukünftigen Projektes geschickt, was auch wunderbar aussieht. Und ja, Black Castle ist ein Weg, also äh, ein Weg, ein Berg von ihm, was mir sehr gut gefallen hat. Und das hier möchte ich euch gerne mal vorstellen. Wie immer, die ganze Verlinkung und so weiter unten im Kommentarfeld, wo ihr das herbekommt, wisst ihr. Im Prinzip ist es ein äh, ja, ganz einfacher, cooler Action-Plattformer. Wie ihr seht, ist natürlich. Wie der Name schon sagt, so ein bisschen äh, mittelalterlich, äh, bogenmäßig natürlich ähm, angehaucht. Ihr spielt diesen kleinen Ritter und ähm, eure, na, eure Hauptangriffswaffe sind halt diese Dolche hier. Und fängt hier natürlich durch die Level. Ich, beim Spielen immer auch kommentieren ist immer so eine Sache. Es gibt natürlich auch verschiedene Waffen später. Mal gucken, wie ich den hier am besten erledigen die auch äh, alle ihre Vor- und Nachteile haben, ne? dass das übliche, ihr kennt, äh, verschiedene Waffenfliegmuster oder wie, wie man es bezeichnen will und so weiter. Äh, bin ich leider abgestürzt. Ihr seht, ihr habt jetzt nicht irgendwie einen Instant Tod zum Glück. Na. Technik ist super. Ähm, okay, jetzt bin ich tot. <lacht> okay. Ähm, da seht, ihr habt keine verschiedenen... Leben, sondern nur äh, die Lebensanzeige oben in der Mitte. Das ist so ein bisschen, kann ich so ein bisschen Foreshadowing machen, ein bisschen wie äh, bei Genesis. Genesis ist so ein bisschen ein, äh, ja, was heißt ja ein bisschen, ein Weltraum-Shoot him up. So, jetzt habe ich die Ecke, hier sieht es mit, mit der, äh, wie es wie es fliegt. Ähm, ist ein Shoot him up, was mich sehr stark an solar striker erinnert hat. Ne? Ihr kennt sicherlich alle solar striker von Nintendo herrliches Spiel habe ich gesuchtet ohne Ende und äh, sich so ein Spiel quasi als Vorbild zu nehmen ist ja nicht verkehrt, aber das verspricht da solche Vibes und da, das hat da halt auch wirklich so den äh, eigentlich seltsamen Ansatz vielleicht für ein äh, shoot up dass das hier da nicht sofort sterbt, wenn ihr äh, äh, abgeschossen werdet, jedoch wenn eure Lebensenergie vorbei ist, habt ihr nur dieses eine Leben und das finde ich eigentlich so vom Ansatz her gar nicht so verkehrt und ähm, ich hatte mich zuerst gewundert, ich hatte Genesis vor diesem Spiel hier gespielt, vor Black Castle und ähm, da dachte ich, hey netter Ansatz, aber anscheinend äh, scheint das bei ihm so ein bisschen seine Philosophie zu sein, was ich gar nicht so verkehrt finde. So. Ich will euch zumindest hier mal das, das, das erste Level zeigen, ähm, im Prinzip geht es immer so weiter, ne? es, es gibt... Ähm, natürlich auch ein Bosskampf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe das vor, vor einiger Zeit gespielt. Ähm, deswegen sind meine Erinnerungen leider nicht mehr ganz so frisch. Gibt es natürlich auch irgendwo so Mario-typische. Ja, den Dolch wollen wir nicht haben. Ich, ich, ich finde die Axt ziemlich cool schon. Aber die kann man gut spammen. Die sind auch gut gegen diese hochfliegenden Gegner. Muss man nicht immer springen. So. Und ich finde auch irgendwie. An irgendein Spiel, diese bewegenden Plattform, erinnert mich diese bewegenden Plattform vom Stil her. Ich weiß nicht, ob es quasi so ein bisschen Alleyway mäßig ist, ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich ist, aber nun gut. Ähm, das Spiel an sich, ich finde es jetzt nicht so überschwer, ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt beim ersten Versuch natürlich grandios gescheitert bin, ähm, aber wenn man nicht dabei reden muss und nicht zeigen muss, ist es gar nicht so verkehrt. Die Grafik finde ich wunderbar gelungen, die passt wirklich perfekt auf das System. Ähm, vielleicht, ich habe es leider noch nicht ähm, auf dem richtigen Gameboy gespielt, ist da vielleicht das Sprite etwas zu klein, bin ich mir aber nicht sicher. Ansonsten bietet es euch genau das, was ihr hier seht, einen kleinen, unkomplizierten Plattformer mit verschiedenen Waffen-Upgrades. und schöner Thematik ähm, ist natürlich jetzt, wenn man das jetzt vergleicht zu Fortress of Four oder sowas irgendwie vergleicht, ist das natürlich so, schon ein bisschen andere Liga, ist halt ein Hombu, ist klar. Wobei Fortus of of ja auch nicht perfekt ist, zumindest äh, <lacht> einige fragwürdige Designentscheidungen hat dieses Spiel hier nicht. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es auch sein Erstlingswerk. Ich bin mir allerdings jetzt... Oh, ein Bonus. Das, wie, wie, wie ihr seht, sind verschiedene äh, Secrets überall versteckt. Ich, ähm, wo, was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob es sein Erstlingswerk ist. Aber, wenn ja, Hut ab, Hupa. Hut ab. <lacht> Hut ab. <lacht> ähm, ich hatte sehr viel Spaß, auf jeden Fall dabei und ich will es noch euch das eine Level hier zu Ende zeigen, weil, weil ihr merkt vielleicht auch selber, auch wenn ich gerade nicht mehr so viel zu erzählen habe, es macht einfach Spaß es zu spielen. Gerade vielleicht, weil es so simpel ist und euch jetzt nicht mit äh, tausenden von Mechaniken zuscheißt. Ah genau, hier habt ihr noch eine andere Waffe. Das soll wahrscheinlich Zauberstäbe oder sowas sein. Keine Ahnung. Genau. Ah, hier haben wir den Boss. Genau. Dann zeige ich euch noch den Boss. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das auch nicht so überschwer. <lacht> okay. So viel dazu. Auf jeden Fall äh, wunderbares Spiel. Lad euch runter. Probiert es aus. Es ist kostenlos. Da könnt ihr nichts mit falsch machen und wir gehen zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist nämlich sehr, sehr simpel und auch wirklich ganz, ganz einfach. Und eigentlich bin ich nur drauf gekommen, weil irgendwie die Grundidee irgendwie so witzig ist, aber das Spiel hat wirklich keine großartige Spieltiefe, es ist ein reines Reaktionsspiel. Nach zwei, drei Minuten habt ihr wahrscheinlich auch schon genug. Aber die Aufmachung und die Idee ist lustig und deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten. Und zwar spielt ihr einen Hasen in der Mitte und müsst hungrige Katzen mit Sushi füttern. Ja. Und das machen wir natürlich, wie macht man das? Mit einer Sushi-Kanone. <lacht> ihr, ihr, ihr werdet sehen, ne? Ihr habt hier habt ihr immer die Katzen. Und ihr müsst halt richtig teilen wenn sie wieder Hunger haben. Das heißt den Mund aufmachen. Und das hat halt ein äh, reines Highscore-Spiel. Und es kommt halt darauf an, da natürlich ähm, ja, immer den Highscore zu schlagen. Das ist nämlich hier gar nicht so einfach ist natürlich nur so ein Kreuz, sage ich mal. Also oben einer, und äh, links, rechts einer, äh, unten einer, so nach dem Motto. Dann wäre das alles ja nicht so schwer. Aber da euch immer so ein bisschen hin und her bewegen müsst, ist das ganz schön tricky, das alles mal so ein bisschen im Auge zu behalten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die ganze Aufmachung, da sind wir mal beim Spiel, selbst wenn die Spiel die so, so einfach ist, die Aufmachung... Die macht da schon durchaus einiges aus. Ja, so. Ich glaube, eine Runde geht immer eine Minute oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal gucken, wie viel ich habe. Okay, Time ist ab. Mal gucken, wie viele Punkte wir haben. 77 hungrige Katzen haben wir gefüttert. So. Und im Prinzip... <lacht> wie es ist, jetzt können wir es halt normal versuchen also das, wie ihr seht, das Spiel hat wirklich keine Spieltiefe drin äh, großartige, es ist ein reines, kleines, süßes Reaktionsspiel aber es ist auch kostenlos erhältlich und ich finde es einfach nur super sympathisch irgendwie ähm, für eine kleine Runde zwischendurch wenn euch hier gefällt, was ihr seht kann man da nichts mit falsch machen, aber ich würde auch verstehen von Mengen, ja muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ich wollte es hier unbedingt in die Serie reinpacken. Und denn ich glaube, so schnell habe ich noch kein Homebook gesprochen, besprochen, aber es gibt einfach nicht mehr zu zeigen. Und deswegen kommen wir jetzt einfach ruckzuck zum nächsten. Und das nächste Spiel ist Vampire Night Shift. Es ist ein sehr ja, storygetriebenes Spiel, wie es ja so einige gibt. Ich sag zum Beispiel nur los, was ich hier auch schon ja, präsentiert habe. Das Spiel hat allerdings nicht so einen ganz, ganz ernsten Drive. Und es geht im Prinzip äh, um eine sehr interessante Prämisse. Und zwar gibt es in dieser Welt Vampire. Und weil Vampire halt so ewig leben und das Leben halt teuer ist, brauchen sie auch irgendwie mal Geld. Und ihr seid ein Vampir, der jetzt in einem Supermarkt äh, in der Nachtschicht arbeitet. Ja. Wir starten hier ganz normal in unserer Schicht und gleich, ähm, der Chef sagt uns, okay, schön, dass du da bist. Ich muss mit dir sprechen. Okay, gut. Gehen wir mal hin, mal gucken, was er zu sagen hat. So. Das ist hier unser Reich. Dann gucken wir mal. Also. Er hat eine weitere Beschwerde über uns, okay? Über unsere Einstellung, okay? Na scheiße. Es ist aber jetzt nicht so, dass er das jetzt will, aber wenn wir jetzt eine weitere bekommen, dann muss er uns leider feuern, ne? Und wir kriegen keine speziellen Privilegien, nur weil wir jetzt ein Vampir sind, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, okay? Gut. In Vater Werner Kasse, Kasse, wenn ab. Okay, gut. Also, er hat einen Coupon, ne? Drei für, äh, wenn er drei kauft, kriegt er einen umsonst. Okay, für, für Motoröl. Gut. Er will jetzt zwölf Motoröle kaufen. Oder Motoröl Kanister, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Ähm, ja, aber der Coupon ist irgendwie ganz leicht über dem Ablaufdatum. Aber nur, aber nur ganz leicht, wie wir gleich sehen werden, nämlich fünf Jahre. Gut, jeder der mal meinem Einzelhandel gearbeitet hat, der weiß, kennt solche Situationen und weiß, dass sie sehr nervig sind und dass man da natürlich ruhig bleiben muss eigentlich. Ob wir das nicht einfach mal probieren könnten? Okay. Ja, geht natürlich nicht. Noch ein weiterer Coupon, der ist noch älter. Okay, jetzt haben wir die Option, scannen oder das ist einfach bescheuert, aber wir müssen auf unsere Attitüde achten. Deswegen müssen wir es probieren. Und... Oh, funktioniert nicht. Nochmal probieren. Also mit der Einstellung wirst du nirgendwo dein daneben kommen. Ja. Da geht es in einen anderen Store. Zum Glück. Arschloch. Genau. Würde ich auch sagen. <lacht> okay. Äh, okay. Dann sagt unser Chef. Hey, der äh, obdachlose Typ ist wieder da. Ähm... Wie soll er so um ihn kümmern? Anscheinend darf er da nicht im Laden sein. Ist schade, aber naja, was willst du machen? Mal gucken, wo er ist. Der wahrscheinlich. Okay. So, äh, fragt, ob wir Wechselgeld haben. Leider nicht. Und du musst hier leider raus. So. Also jetzt haben wir die Option: Wir geben ihm Essen oder wir verscheuchen ihn. Wir sind natürlich lieb. Ich will ihm Essen geben. Okay? Äh, mal gucken, ob irgendwo noch ein Sandwich über ist. Ne? Äh, Klammern äh, einfach, ich werde einfach mal äh, den Fürfinger Rabatt benutzen und mir ein Sandwich aus der Auslage holen. Gehen wir mal hin. Ich müsste glaube ich hier sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So. So. Genau, also der Boss soll natürlich nicht gucken. So, jetzt. Okay. So, jetzt. Super, jetzt haben wir ein Sandwich. Du könntest dem Obdachlosen eins geben hat er eins. So, er freut sich, haben wir zumindest eine gute Tat getan und er ist weg. So, gut. Ja, okay, Peon, also das sind wir. Das Klo muss gereinigt werden. Okay, jetzt gehen wir rein. Oh Gott. So eine große Spinne. Mal gucken, ob wir die irgendwie hinkriegen. Mit einem Besen. Ne? Ne? Na, natürlich nicht. Vampire haben anscheinend Angst vor Spinnen, was ich vollkommen verstehen kann, wenn die so groß sind. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch so machen. So, dann hier ein bisschen die Regale wieder aufbauen. Ne? So, was man halt so machen muss. So, yep, fertig. Mal gucken, wer das hier ist. Oh, sie ist, trinkt hier so so Miniweine, okay? Äh, es scheint Lehrerin zu sagen. Hm. Jetzt können wir es auswählen, okay, lassen wir sie hier Wein im Laden trinken oder ähm, das nicht tun, aber äh, wie soll denn nett sein? Also soll sie mal Wein trinken. Eine weitere Kundin an der Kasse. Gekauft. Blut, okay, also scheint es ein Vampir zu sein. Es scheint so ein bisschen wie bei Two Blood zu sein, dass man also Blut im Flaschen kaufen kann. Und sie möchte es aufgewärmt haben. Okay, dann gehen wir hier mal zur Mikrowelle. Wir haben sie noch nie gesehen. Papiere kennen sich da anscheinend, Das Es läuft jetzt irgendwie weg. Warum auch immer, würde ich sagen. Gut, dann haben wir hier das Blut. Und ich würde sagen, ich zeige euch nicht mehr. Also es bleibt natürlich nicht bei diesen sehr rudimentären und einfachen Sachen. Die Story treibt sich voran. Es, es gibt natürlich verschiedene Tage und so weiter. Ähm, ich finde einfach den Ansatz sehr schön. Auch die Art des Geschichtsinstanzierten und ein bisschen das skuride wo man sich vielleicht als Einzelhändler auch mal hier und da mal wiederfindet. Für mich eine klare Empfehlung. Spielt einfach mal rein. Wie gesagt, unten in den äh, Beschreibungen sind natürlich die entsprechenden Links. Und das war dann die Hombu-Folge für heute. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.